Ja wunderbar, dann darf ich ganz herzlich willkommen heißen zum dritten DigiTalk, dem Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen im Rahmen von DigiProf, dem Arbeitsbereich Digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung auf Erwachsenenbildung.at, der diesmal auch im Rahmen des EP Plus stattfindet. Das ist unser großer offener Online-Kurs zu allem Wichtigen zum digitalen Arbeiten in der Erwachsenenbildung, der gestern gestartet ist und jetzt schon mit 2000, fast 2000 äh, registrierten TeilnehmerInnen läuft. Mein Name ist Birgit Aschemann von Cornedo und ich bin heute für die Moderation zuständig und möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich gleich als allererstes bei unserem Fördergeber zu bedanken für diese Möglichkeit, die wir hier haben, äh, wirklich zur digitalen Professionalisierung und Weiterentwicklung beizutragen mit den DigiTalks und mit dem Mug Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ermöglicht uns das. Und dafür gleich zu Beginn ein herzliches Danke. Sie sollten alle die Einstiegsfolie sehen mit unserem Thema Wie verändert sich der Beruf Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerin im digitalen Zeitalter? Und ähm, dieser Talk wird... Auf der einen Seite möglich durch unsere Diskutantinnen, Diskutanten hier im Podium und durch das zahlreiche Publikum. Wir sind ja fast 100 Leute herinnen, aber natürlich auch durch das Support-Team ganz stark unterstützt und ermöglicht. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch gleich einmal ein herzliches Danke in die Runde schicken an dich, Martina. Martina Süßmeier als Medientechnikerin hat ja schon das Technik-Intro gestaltet. und Dafür ein herzliches Danke. Wer Fragen zur Technik hat, bitte weiterhin einfach diese Fragen im Chat posten. Die Martina wird verlässlich rasch antworten. Mein weiterer Dank gilt an, geht an Karin. Karin Kulmer, unsere Medienpädagogin im Bereich DigiProf, wird im Chat und als Moderationssupport dabei sein. Das heißt, wenn Sie inhaltliche Fragen im Chat stellen, die gleich und einfach zu beantworten sind, dann äh, wird sie... Diesen Chat servicieren, aber sie wird mich auch unterstützen, wenn es im Chat bunt zugeht und ganz viel los ist, dass ihre Anmerkungen, Kommentare, Fragen und Inhalte nicht verloren gehen, dass die mir auch zugespielt werden. Vielleicht sind sie dann gar nicht mehr sichtbar, wenn der Chat schnell läuft, aber Karin wird dafür sorgen, dass nichts verloren geht und zwei zusätzliche Kolleginnen, die jetzt gar nicht sichtbar sind, nämlich Simone Müller und Antonia Bichler unterstützen außerdem dabei, dass wir heute Nachmittag einen gemütlichen Talk miteinander haben und Ihnen ein ganz herzliches Danke. Äh, ich mache gleich weiter mit organisatorischen Hinweisen, die an dieser Stelle wichtig sind. Der erste lautet: Bitte beachten Sie, dass der Talk aufgezeichnet wird und veröffentlicht wird. Sie haben, wenn Sie sich im Vorfeld angemeldet haben, dem schon zugestimmt. Ansonsten, wenn Sie hier jetzt dabei bleiben, gehen wir von Ihrer Zustimmung aus. Die Aufzeichnung läuft bereits. Wer sich vorher angemeldet hat zu diesem Talk, der kann auch eine Teilnahmebestätigung speziell für dieses Webinar bekommen und muss dafür bitte mit dem echten Namen jetzt dabei sein. Also Sie haben ja einen Namen angegeben beim Beitreten des muss dann auch der Name sein, mit dem Sie sich angemeldet haben und bitte auch bis zum Schluss dabei sein und eine Frage beantworten, die wir ganz am Ende noch dazu stellen werden. Sollten da irgendwelche Fragen auftauchen rund um die Teilnahmebestätigung, schreiben Sie bitte einfach ein E-Mail an webtalk.erwachsenenbildung.at Wir können diese E-Mail-Adresse auch gleich im Chat posten, wenn Sie uns an webtalk.erwachsenenbildung.at -at schreiben, dann können wir dort Ihre Fragen beantworten. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Sie ich gehören ich quasi. Ich höre die Martina. Martina, wolltest ja. du was sagen? Habe ich jetzt gehört? Das war, glaube ich, nicht absichtlich. Äh, schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, äh, Sie gehören zu den privilegierten 100, sage ich mal. Ja, äh, der Raum ist nämlich wirklich tatsächlich voll und bis auf einen kleinen Türschlitz ähm, sozusagen auch jetzt zu und gesperrt. Also man kann jetzt äh, auch nicht mehr nachkommen und dazukommen. Das heißt, wenn Sie sozusagen, wenn Sie nett sein wollen und ähm, mit dem Handy und äh, Standgerät äh, drinnen sind, dann ist es natürlich nett, wenn man mit einem Gerät aussteigt. Also falls irgendjemand doppelt an diesem Meeting teilnimmt, an diesem Talk teilnimmt, wäre es natürlich gegenüber den anderen Kolleginnen und Kollegen fein, mit einem Gerät rauszugehen. Nur für den Fall, dass das jemand tut. Weil wir so viele sind, haben wir hier jetzt einfach nur die Möglichkeiten der Großgruppenmoderation in diesem digitalen Raum. Das heißt, wir werden uns wirklich äh, mit unseren Kommunikationskanälen äh, beschränken müssen. Wir müssen tatsächlich uns auf den Chat konzentrieren. Wir werden sie wegen der Größe der Gruppe nicht hörbar und sichtbar schalten können, aber wir greifen wirklich alle Themen, alle Fragen und alle Inhalte, die im Chat kommen, ganz verlässlich auf. Sie kommen vielleicht nicht gleich dran, das ist so, wie wenn man in einem großen Diskussionsraum sitzt und man kriegt das Mikro nicht sofort, ja. aber sie kommen alle dran. Also darauf können sie sich wirklich verlassen mit ihren Inhalten. Gut, was ist noch wichtig zu Beginn? Da muss ich jetzt einmal... Schauen, ob es noch irgendwas gibt, was wir vorausschicken können oder müssen. Ja, es gibt in Zoom die Möglichkeit, die Hand zu heben. Das ist jetzt aber auch nicht das, worauf wir schauen. Wir schauen wirklich auf den Chat. Äh, genau, vielleicht noch eine äh, wirklich hilfreiche Anmerkung zu Ihrer Darstellung. Zoom bietet ja die Möglichkeit, dass Sie sich die Fenster gut anordnen können, so wie sie das haben wollen. Sie sehen das vielleicht alle auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem welches Fenster sie sich wohin legen oder wie groß sie das ziehen. Es könnte sein, dass sie sich gestört fühlen durch eine Reihe von schwarzen Flächen oder Fenstern von den Personen, die jetzt ihre Kamera nicht einschalten konnten oder nicht eben nicht äh, aktivieren können. Wenn das so ist, dann können Sie einfach mit dem Mauszeiger auf eines dieser schwarzen Felder drauf gehen, Dann erscheinen rechts oben drei Punkte. Und wenn Sie auf diese drei Punkte draufklicken, dann gibt es unten die Möglichkeit, Teilnehmer ohne Video ausblenden. Wenn Sie das machen, sind die schwarzen Felder weg. Dann ist es ein bisschen angenehmer für Sie zum Schauen. Also für alle, die da einfach noch ihre Ansicht angenehmer gestalten möchten. Ein kleiner Punkt im Beipark fehlt noch, der ist auch ganz wesentlich. Sollten Sie rausfallen, weil Ihre Verbindung wackelt oder schlecht ist oder weil es irgendein ein, ein Problem auf Ihrer Seite ein technisches gibt und Sie würden aus dem Meeting rausfallen. Der Raum ist ja voll. Ja, dann ist wahrscheinlich, dass Sie nicht mehr reinkommen. Also Es ist möglich, dass es dann keinen Platz mehr gibt. Dann würde ich Sie bitten, auf den Livestream zu wechseln und uns das nachzusehen. Ihr setzt voraus, dass Sie sich jetzt äh, den Link zum Livestream notieren. Wir blenden ihn im Chat auch noch einmal ein. Und wenn Sie sich diesen Link notieren, sind Sie ja dann schnell auch im Livestream dabei und können zumindest weiter zuhören. Selbstverständlich wird die Aufzeichnung des Webinars in Kürze veröffentlicht. Wir können davon ausgehen, dass wir morgen schon im Laufe des Tages die Aufzeichnung des Webinars auch haben werden und Sie finden sie unter der gleichen Adresse, wo Sie jetzt den Livestream finden. Ja, das war die organisatorische Vorrede, die ist ja immer nicht so spannend, aber trotzdem wichtig. Wir kommen zum inhaltlichen, zum spannenden Thema des heutigen Nachmittags und äh, zum Thema Erwachsenenbildner sein im digitalen Zeitalter. Ja, Ich werde mich da nicht lange verbreiten. Ich möchte nur ein paar Gedanken vorausschicken. Wir alle kennen die grundlegende Diskussion zu dieser Thematik. Es ändert sich der Beruf, es gibt neue Lerninhalte, wir haben einen digitalen Bildungsauftrag inhaltlich betrachtet, es gibt neue Tools, es gibt neue Formate, neue Räume, es gibt jede Menge Veranstaltungen zu dieser Thematik, die inzwischen auch mehr und mehr die Organisationsentwicklung betreffen. Damit verbunden sind neue Arbeitszeiten, auch neue Arbeitsorte, eine Flexibilisierung in unterschiedlichen Arbeitsfeldern, für uns in der Erwachsenenbildung auch neue Mediengewohnheiten der Zielgruppe, neue Lerngewohnheiten der Zielgruppe und neue Anforderungen für uns und, und neue Chancen auch, aber natürlich auch ganz viele neue Anforderungen. Das alles halte ich noch für eine, eine Untertreibung. Und ich möchte Sie mit dieser Folie, also ich hoffe, Sie fühlen sich nicht angeschrien mit Leitmedienwandel, Leitmedienwandel, Leitmedienwandel. Aber ich finde, der Begriff bringt es wunderbar auf den Punkt, womit wir es zu tun haben. Es ändert sich wirklich unser Leitmedium, ja? also natürlich nicht so von Schriftlichkeit, es gibt, wir arbeiten natürlich längst mit Büchern und Computern, aber wir sind im Netz in einer Weise verbunden und arbeiten digital äh, und kommunizieren medial digital, äh, die den gesamten Charakter von Wissen und Lernen verändert, ja? also Wissen ist überall geteilt, äh, wenig kuratiert, äh, im Wahrheitsgehalt wenig überprüft, Lernen basiert ganz viel, äh, informell, alleine äh, in offenen Räumen. Äh, also Wissen und Lernen verändern ihren grundlegenden Charakter und damit geht es ans Eingemachte für uns in der Erwachsenenbildung. Das berührt wirklich die Substanz und den Kern unseres Berufs, dass sich da auch ganz, ganz viel in der Beruflichkeit verändert, ist ganz klar. Es verändern sich die Beziehungen zwischen Erwachsenenbildnern, Erwachsenenbildnerinnen und den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, ebenso wie die zwischen Erwachsenenbildnern, also Trainern, Trainerinnen, Unterrichtenden und den eb anbietereinrichtungen die ja auch Arbeitgeberinnen sind. Also es gibt einfach ganz viel, was sich da verändert und auch was zu diskutieren ist. Für diese Diskussion haben wir vier spannende Diskutanten, Diskutantinnen am Podium gewonnen, die sich jetzt gleich selber kurz vorstellen werden. Und ich darf einfach das Wort gleich an unsere erste Diskutantin weitergeben und dich Marianne bitten, dass du dich hörbar schaltest und kurz vorstellst. Ja, mein Name ist Marianne Hamane Birnstingel. Ich bin Geschäftsführerin des Vereins Danaida in Graz. Wir sind eine Bildungseinrichtung für Frauen, machen von Frauen und für Frauen, machen Deutschkurse und Basisbildung, vorrangig mit Migrantinnen. Und das Thema, nachdem ich doch schon einige Jahre beschäftigt bin in dem Bereich, betrifft mich sehr lange und ich habe auch eine sehr lange Entwicklung miterlebt, also ja, von diesen ersten Computern, ich glaube, das waren so 386 oder sowas, bis heute. Das hat sich wirklich unglaublich viel verändert. Und da ist es einfach. Ja, sehr, sehr spannend, aber auch sehr komplex geworden in, in unserer Arbeit. Genau, du überblickst du schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, so alt hat er auch seine, seine Vorteile. Genau, kann ich nur bestätigen. Ja. Du hast es da als Motto so dazu geschrieben, wir stellen fest, dass fast alle Lernenden bereits viel können. Wir werden dann darauf zurückkommen, ja. aber ich gebe jetzt einfach mal weiter in der Vorstellungsrunde und bitte dich, Philipp, ein paar Worte zu deiner Person zu sagen. Uh, hallo, mein Name ist uh, Philipp Taucher, ich bin pädagogischer Mitarbeiter in der Abteilung für Weiterbildung für Arbeitnehmervertreterinnen in der Arbeiterkammer Wien. Und wir führen uh, Ausbildungen durch für alle Formen von Arbeitnehmervertreterinnen, das sind Betriebsrätinnen, Personalvertreterinnen, Sicherheitsvertrauenspersonen, Laienrichterinnen, Arbeitnehmervertreterinnen, Aufsichtsräten, Jugendvertrauensräte, also gibt es eine ganze, ganze Reihe von äh, Ausbildungen und, und Zielgruppen, sozusagen, die wir betreuen. Das heißt, ich bin aber in der Arbeiterkammer sozusagen auch nicht etwas Arbeitsrechtler oder als bildungspolitisch äh, verantwortlicher ähm, da, sondern als Erwachsenenbildner. Und ähm, bin, wir sind sozusagen im Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien äh, Auftraggeberinnen und für Trainerinnen. Wir sind ähm, trainieren selber äh, da, wir sind pädagogische Mitarbeiterinnen, wir gestalten sozusagen das Bildungszentrum mit, das heißt auch sozusagen in digitalen äh, Agenten und ähm, bilden natürlich auch die Arbeitnehmervertreterinnen von Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildungsorganisationen, ist auch, sind, gehör, auch genau, gehören auch zur Zielgruppe sozusagen, die wir dabei haben und haben auch immer wieder Teilnehmerinnen sozusagen, die, mal, die da bei uns in den Kursen und Lehrgängen dabei sind. Genau, mit vielen digitalen Themen auch immer, soweit ich das so mitkriege und auch verfolge. Danke ja. dir, Philipp. Maschinensturm 2.0, da werden wir dann noch hinschauen, was das, was das einfach heißen kann. Also es verspricht ja auch einen spannenden Aspekt dieser Diskussion. Susanne, bitte. Müsstest du dich bitte noch den Mikro, genau, Mikro einschalten? Ja, hallo, mein Name ist Susanne Zierer. ich bin Sozial- und Berufspädagogin und habe lange Zeit in der Erwachsenenbildung gearbeitet und war auch in der Bildungs- und Berufsberatung für Erwachsene tätig. Um, mich haben die Fragen des Lernens und die Möglichkeiten des Lernens im Internet, uh, sowohl persönlich als auch durch die Lernenden, mit denen ich zu tun gehabt habe, uh, interessiert. Und uh, deswegen habe ich dann auch eine Ausbildung, ein Masterstudium e Education absolviert, weil ich eben diese spannenden Möglichkeiten mir genauer anschauen wollte. Ja, und ich glaube wirklich, dass man, wie ich auch als Motto formuliert habe, Digitales lernt man größtenteils informell. Das, äh, glaube ich, wird wirklich nur so laufen in Zukunft. Mhm, genau, du machst da einen ganz starken, sozusagen, Machst uns das ganz stark bewusst. Danke Susanne. Du bist ja bei uns gerade heute so eine sehr geheimnisvolle Diskutantin, weil man dich nicht immer ganz ununterbrochen hört und auch nicht ganz ununterbrochen sieht. Also die Digitalität verschleiert dich da ein bisschen. Das war natürlich ähm, im Test nicht so. Aber ja, Leitungen sind immer wieder mal für Überraschungen gut. Danke dir vielmals. Ich, ich bin in, in, in der Region außerhalb von Glas zu Hause und anscheinend ja. ist das mit dem Breitbandausbau noch nicht so weit. Genau, also es ist wirklich so, wie man immer wieder hört, am Land kann es ruckeln. Gut, dann Hildegund bitte. Ja, ähm, mein Name ist Hildegund Hetschko, ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag. Ich bin in einer Erwachsenenbildung seit 1987 und habe hier auch, wie soll ich sagen, die Geschichte von, der, von dem ganz analogen Unterricht zu der Digitalisierung live miterlebt. Ich habe gearbeitet und arbeite für alle großen Institutionen der Erwachsenenbildung in Österreich, ein bisschen auch in Deutschland und habe auch immer wieder für Firmen gearbeitet. Und äh, fühle mich recht wohl in diesem Dreieck, Birgit, das du ganz am Beginn gezeigt hast. Ich bin ja äh, Trainerin und zwar für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, für Literatur und ganz stark auch für Train the Trainer mit neuen Lern- und Unterrichtsmethoden. Äh, ich habe fast 20 Jahre im Bildungsmanagement gearbeitet bei den Wiener Volkshochschulen und bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig mit einer eigenen kleinen Firma und vertrete sozusagen für mich selber. Alle drei äh, Positionen, die du gezeigt hast und äh, merke aber immer jeweils, in welchem Eck ich gerade bin. Äh, aus dieser Perspektive sehe ich das Ganze. Ja? Also das äh, ist ganz spannend eigentlich. Ja, das ist, ist total interessant, weil du das Ganze aus unterschiedlichen Perspektiven eben sehen kannst, gell, Hildegund? Und du hast ja diesen Satz äh, da gleich auf deiner Inprofolie geprägt. Die Digitalisierung bereichert den Unterricht, macht aber nicht reich. Ja? Genau, genau, so genau. ist es in der Lehre und äh, aber sie macht glücklich, ja. Aber sie kann glücklich machen. Sie macht glücklich. Okay, okay. Ja, wunderbar. Dann danke euch für diese Kurzvorstellungen. Ich stoppe jetzt einmal da die Präsentation. Das wird auch gleich bewirken, dass man uns alle größer sieht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer während der Diskussion. Und ich würde dann... Ähm eigentlich jetzt den Fokus gern so auf unsere Zuhörer, Zuhörerinnen äh, mal richten, Zuschauerinnen und Nachfragen äh, in einer ersten kleinen Umfrage, äh, in welchem Bereich der Erwachsenenbildung, wenn überhaupt Erwachsenenbildung, sie denn eigentlich tätig sind. Und äh, wir bekommen da ja schon die Umfrage eingeblendet. Und ich würde mhm. wirklich alle bitten, einfach mal zu klicken, damit wir ein Bild davon bekommen. Sind denn da eher Trainer, Trainerinnen da? Eher Bildungsmanager, Bildungsmanagerinnen? Sind sie eher selbstständig tätig, kommen vielleicht aus ganz anderen Bereichen oder sind in der Ausbildung? Wie schaut es denn da aus? Weil diese Perspektive, wie du das am Schluss angesprochen hast, die, die macht natürlich schon, die prägt natürlich schon den, den Blick auf die Digitalität und Digitalisierung. Und was ich da so auf den ersten Blick sehe, wir sind natürlich jetzt noch nicht durch mit der Umfrage. Aber immerhin haben schon 84 Prozent abgestimmt und davon haben über 40 Prozent gesagt, sie kommen aus dem Bildungsmanagement. Und eine zweite größere Gruppe, über 20 Prozent, sagt, sie sind selbstständig in der Erwachsenenbildung. Ja, ja spannend. Also so viele aus dem Bildungsmanagement. Und auch so viele Selbstständige. Gell? Natürlich Kursleitung sehe ich da auch mit fast 20 Prozent. Mhm. Das äh, verspricht eine inter interessante Diskussion, weil gerade so diese Selbstständigkeit, die Kursleitung und aber auch das Bildungsmanagement wahrscheinlich drei unterschiedliche Perspektiven auf die Thematik äh, auch ausmachen. Und wir diese alle... Äh, mit einem ordentlichen Gewicht äh, vertreten haben, das freut mich sehr. Wir werden jetzt die Umfrage wieder beenden. Ähm, und gleich noch zu einer zweiten Umfrage kommen, bitte. Und diese zweite Umfrage Bezieht sich auf die Themen, die Sie jetzt an Ihrem Arbeitsplatz in Bezug auf Digitalisierung am meisten beschäftigen? Das ist zwar eine Frage mit Mehrfachauswahl, aber wir bitten Sie trotzdem, eine Auswahl zu treffen von höchstens zwei oder ja, zwei Punkten, damit wir ein bisschen ein Profil sehen. Was beschäftigt Sie da jetzt am meisten an Ihrem Arbeitsplatz in puncto Digitalisierung? Und zwar beschäftigen im Sinne von Wünschen. Ja, was wünschen Sie sich? Ja, was wünschen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz in Bezug auf Digitalisierung zurzeit am meisten? Und nehmen Sie sich ruhig Zeit dafür, sich das anzuschauen. Das ist ja spannend. 85 Prozent, fast 84 Prozent haben gewählt und wir sehen, dass natürlich die Lernmöglichkeiten zur Digitalisierung an der Spitze stehen mit 56 Prozent. Mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass etliche äh, Teilnehmerinnen des EBMUC Plus bei uns sind, die sowieso sehr aufgeschlossen für das Lernen im Punkt der Digitalisierung sind im Moment. Ja. Ich sehe aber eben auch 45 Prozent, die... Die technische Ausstattung sich am meisten wünschen, also eine gute technische Ausstattung, für die das wirklich so ein Hauptthema ist, ein wesentliches Thema. Ich sehe auch schon zwei von euch verständig nicken, Hildegunde und Marianne, ja. Also ihr habt es ja schon ein bisschen prognostiziert, dass das in diese Richtung gehen könnte. Und Flexibilisierung durch Technik ist auch eine große, ein großer Wunsch und auch viel Freiheit zum, zum Experimentieren. Ja. Uh, spannend. ja. Also diese Hoffnung, die man mit Flexibilisierung verbindet und aber auch diese Freiheit, die man jetzt eben braucht uh, zum Experimentieren, sind als Wünsche ganz stark da. Ja, total interessant. Uh, vielen Dank. Uh, ich werde mir das jetzt einfach mitnehmen und merken, uh, was Sie dazu uh, jetzt äh, abgestimmt haben und so in unsere weitere Diskussion gehen, möchte aber trotzdem jetzt äh, als erstes mal so die Frage an euch, äh, Diskutantinnen hier am Podium, äh, richten, was denn da aus eurer Sicht im Moment die größten Herausforderungen sind, was ist denn da im Moment das Schwierigste und da auch vielleicht gleich mit dir, Marianne, starten. Ja, ich sehe als eine der wesentlichen Herausforderungen diese... Doppelte ja, Herausforderung für, für Unterrichtende oder für Trainerinnen, weil sie einerseits äh, sowohl inhaltlich äh, Digitalisierung als Inhalt vermitteln sollen und äh, andererseits auch in ihrer Arbeitsform, ihre Arbeitsform sehr von Digitalisierung geprägt ist. Ich meine, für mich ist dieser EBMUK ein gutes Beispiel dafür. Ne? Er beschäftigt sich mit Digitalisierung, äh, ist aber in, in der äußeren Form auch äh, ja, versucht, alle Möglichkeiten oder sehr viele neue Möglichkeiten der Digitalisierung einzubeziehen. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für viele Trainerinnen. Ich meine, es ist für einen Teil, die sehr technikaffin sind, natürlich sehr sehr spannend und interessant aber es ist für viele auch ein druck ja. dass, sie, dass sie mithalten mhm. müssen dass sie dass, mhm. dass sie dass das von ihnen erwartet wird in, in ihrer arbeit ja. äh, und dass sich auch ganz ganz viel ununterbrochen ändert also ja. die entwicklung geht rasant also das habe ich in meiner vorstellung ja auch kurz versucht schon anzudeuten ja also das was ich in den letzten 25 30 jahren erlebt habe und bei der hilfe wird es ganz ähnlich sein Uh, da hat sich unglaublich viel geändert und da ist es einfach ganz ganz schwierig ununterbrochen auch am Laufenden zu sein. Ja. Das ist ja. erfordert, dass, dass Trainerinnen ununterbrochen sich weiterbilden müssen, mm. dass mm. sie auch und eben uh, der Punkt mit der technischen Ausstattung, die technische Ausstattung verändert sich ja auch ständig, das heißt ja. es ist ja. wirklich gefordert. Uh, ja. Man sieht das ja gut, ja, also um also das Beispiel von der Susanne, die, technische, die technischen Möglichkeiten sind zwar an und für sich gegeben, aber man hat nicht immer Zugang dazu, egal wo man gerade ist, je nachdem wo man gerade ist, ist das nicht möglich. Aber natürlich auch eine riesen für Einrichtungen, das kostet ja auch, das mhm. braucht Ressourcen vom Personal, aber auch natürlich von, von technischen Möglichkeiten. Das heißt, es ist ein permanentes Update, auch Hardware gefordert und ja. Ja, da entstehen Kosten, die jetzt für viele Einrichtungen auch nicht so leicht ja. schaffbar sind. Ja, das, ist, das Geld kommt nicht einfach so daher und das kostet ja durchaus genau. das mhm. Equipment, Software und so weiter. Mhm. Und da ist natürlich, da sind natürlich auch Fördergeber und Fördergeberinnen auch gefordert. Es geht schon auch darum, wir verlangen das, wir erwarten das. Es soll in der Erwachsenenbildung umgesetzt werden, aber das kommt nicht einfach von selbst. Und es ist sicher keine Lösung, die Erwachsenenbildung dann einfach für, nur für die Teilnehmerinnen möglichst uh, teuer zu machen, um, um das dann irgendwo wieder reinzuholen. Ja, ja. Also ich sehe da relativ viele Punkte, die große Herausforderungen sind. Ja, ich sehe gerade, dass die das auch ermöglicht, was man vielleicht möchte. Philipp, bitte. Um, also ich ich glaube, die, die Infrastruktur ist natürlich eine, eine wesentliche Voraussetzung und natürlich ähm, äh, braucht es eine entsprechende finanzielle Ausstattung, damit man die ja und also und auch Betreuung, das ist ja also nur wenn man sozusagen einmal das irgendein Ding angeschafft hat, hat es noch lange nicht, dass das ähm, dass damit die Sache getan ist und gleichzeitig ähm, ist er, ja, ändert sich ein nicht nur die Technik, sondern müssen die didaktischen Konzepte sozusagen angepasst werden und müssen die ähm, Lerninhalte und die, ähm, die, die sozusagen da vermittelt werden, ja auch entsprechend angepasst und und erarbeitet werden. Das heißt, gerade in da ist einfach, ähm, also einerseits Manpower und Kompetenzen sozusagen einfach äh, notwendig. Also mit einem Smartboard allein, ist es nicht getan, sozusagen. Das steht dann vielleicht, äh, wenn, wenn man sich sozusagen, dazu nicht, uh, das in ein Konzept einbettet, in ein organisatorisches Organisationskonzept und, und didaktisches Konzept, da steht das höchstwahrscheinlich, weil es entweder sozusagen als, als ähm, keine Ahnung, dann klebt man halt die Post-its auf die, auf die digital auf, auf das Board dann drauf, äh, oder äh, weil man immer schon mit den Post-its gut gearbeitet hat, was ja auch okay ist, und äh, oder es steht einfach im Eck und verstaubt da drin genau, äh, genau. also und äh, das, das, muss, also sozusagen, das muss man als Organisation äh, mitbedenken natürlich ist ja Investition in die Technik aber eine Investition in die Mitarbeiterinnen und auch in die didaktische Weiterentwicklung der Konzepte, die man, die man hat und auch der Angebote, die man hat. Mhm. Ich möchte es nur unterstreichen, was du sagst, bevor ich auf die hinweg und zurückkomme. Ich habe äh, dich wahrgenommen. Äh, wir haben uns ja vor kurzem äh, zufällig auf einer Veranstaltung begegnet, wo auch CoS eine Publikation vorgestellt hat mit dem knackigen Titel Smartboards sind keine digitale Strategie. Smart Boards allein sind keine digitale Strategie, und ich habe auf der Veranstaltung auch ganz stark wahrgenommen, dass es Gott sei Dank ein massives Aufwachen gibt in die Richtung, dass einfach in den EB-Einrichtungen klar wird, das ist eine Organisationsentwicklungsaufgabe, die ansteht, wo gilt gleichzeitig, Formate, Personal, Infrastruktur und Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und zwar akkordiert, koordiniert weiterzuentwickeln. Das ist schwierig, ja, weil auch das braucht Zeit und Mittel und Know-how. Aber es ist ganz wesentlich, äh, so hinzuschauen und so hinzudenken. Ja. Ich weiß nicht, Hildegund, ob, das, ob ähm, du da anschließen magst. Genau, ganz, ganz ein kurzer Punkt. Wir sind ja jetzt noch bei Herausforderungen für Unterrichtende, glaube ich, oder? Und äh, in den weiteren Punkten äh, würde ich dann eher auf die Organisation auch zu sprechen kommen. Äh, ich finde, dass, äh, dass die Herausforderung für Unterrichtende eigentlich stabil bleibt. Ja? Also Früher hat man halt überlegt, ich mache einen Sesselkreis oder, oder eine Schnitzeljagd. Und jetzt habe ich einen viel, äh, viel größeren Bereich, ein viel größeres Spektrum, äh, in dem ich mich bewegen kann. Und ich muss aber immer noch wie früher überlegen, äh, wie ermögliche es meinen Lernerinnen und Lernern, am besten zu lernen? Diese Frage ist eigentlich für mich gleich geblieben. Ja? Mhm. Und ähm, äh, die, die Zusatzaufgabe, die ich sozusagen, als Privatmensch dann habe, ich muss man die verschiedenen Tools anschauen und dann die, die einen ins Kröpfchen, die anderen ins Töpfchen, weiß gar Genau, die, die einen dort sind, die anderen dort sind. Und das ist eigentlich ein eine private Aufgabe, die ich selber machen muss, damit ich es dann gut einsetzen kann. Ja? Aber ich mhm. bekomme dann eben das, das Geschenk dafür, dass ich unglaublich flexibel bin. Mhm. Ja? Und kann jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Prüfungszeit, wo Leute in Quarantäne sind und nicht in den Kurs kommen können, äh, zack, über Skype machen die mündliche mhm. äh, Prüfungsaufgabe. Ja? Also mhm. das, und es geht aber nur, wenn ich gut vorbereitet bin. Ja? Das kann ich jetzt... Mhm. kann ich mir nicht schneller arbeiten, sondern da muss ich vorher ein bisschen was ausprobiert haben. Es mhm. ist die mhm. Herausforderung für mich. Mhm. Also du sprichst da von der Qual der Wahl und das genau. sozusagen die natürlich auch Zeit braucht, ja aber das aber Lustvolle ist, ja, wenn ich die da. Genau. Ja, ja. Mh. Okay. Ähm, es ist natürlich schon die Frage, wo lerne ich das? Nicht? Wenn du sagst, die braucht kann das nicht so schnell, ich muss das dann eigentlich in Betto haben, ich muss eigentlich so ein bisschen einen Bauchladen schon haben, einen gefüllten, um in der Situation was rauszaubern zu können. Das kostet natürlich Zeit. Mhm. Ja. Es stellt sich wirklich die Frage, wo lernt, man? wo lernt man eigentlich das, was es zu lernen gibt. Ich sehe da eben auch aus dem Chat noch eine, eine Anmerkung, es ist schwer als Trainerin eine gute Weiterbildungsmöglichkeit zu finden. Ja. Ähm, ich weiß nicht, Susanne, du hast dich damit intensiver beschäftigt, Darf ich die Frage an dich geben, wo lernt man denn so, was es zu lernen gibt? Ja, gerne. Das ist im komplexer, wo lernt man das? Da stellt sich auch die Frage, was? wie finde ich überhaupt raus, was es für mich oder für den Trainer jetzt überhaupt zu lernen gibt? Was ist das aktuell Wichtigste, was man vielleicht jetzt notwendigerweise lernt? Weil das dass was, was neu und zu lernen wäre, so umfassend ist, dass mhm. es oft erschreckend ist und, und auch schwierig ist, das Passende dann zu finden. So wie eben im Chat steht, wo, wo finde ich als Trainer dann äh, passende Weiterbildungen? Mhm. Äh, also eben, äh, das, ist, das was ist so umfassend geworden mhm. und so vielfältig dass es äh, schwierig ist, das Passende zu finden und vor allem ist es ja nicht mehr so, dass für alle äh, dasselbe zur gleichen Zeit äh, zu lernen gilt. Ja? Mhm. Dass, wenn es einmal eine gewisse Grundanwendungskompetenz gibt, äh, dann gibt es ja sehr viele unterschiedliche Lernangebote, die, die passen können und die weiterführen. Also es gibt nicht mehr den einen richtigen Weg für alle, sondern vielfältige Wege. Und deswegen ist es oft so schwierig, das rauszufinden, was für, für einen selbst jetzt das Passende ist. Und vor allem ist es ja so, dass es nicht getrennt ist, das Analoge und das Digitale, sondern das hat sich ja im Alltag und auch im Bildungsalltag immer mehr durchdrungen. Also eben im Kursraum ist das Digitale anwesend und im Internet wird gemeinsam sozial gelernt. Also es ist eine Gleichzeitigkeit von allem, sodass man es gar nicht mehr so genau trennen kann und diese Lernräume ja auch nicht mehr dual existieren. Also da entsteht bei mir auch so dieses Bild der Fülle, die so aufgeht, die beschleunigt aufgeht, ja, so auf der einen Seite natürlich Hildik und wie du das geschildert hast bei den Tools, es geht einfach diese Fülle an Möglichkeiten beschleunigt auf, du Susanne sprichst das jetzt an eben auch bei den Weiterbildungsthemen und Möglichkeiten, natürlich man sollte ganz viel lernen, es geht wahnsinnig schnell, ja, das digitale und analoge wächst sozusagen verschränkt weiter und da einen Überblick zu bewahren, eine Auswahl zu treffen ist sicher nicht leicht, ja, ist nicht leicht. Ich sehe da im im Chat ganz viel Resonanz dazu, die dahin geht, ja, wie ist es denn jetzt für Selbstständige? Ja? Wie kann ich denn das finanzieren? ja Also, wie äh, für Freiberuflerinnen Experimentiermöglichkeiten zu schaffen oder äh, gerade für kleine Organisationen diese Möglichkeiten zu schaffen, ist ganz, ganz schwierig. Hilde Kund, bitte. Ja, die. Die Fülle ist natürlich irgendwie bedrohlich, aber ich, äh, da würde ich auch wieder die Organisationen und die Institutionen in die Pflicht nehmen und äh, die, äh, die Meinungsbildung unter den BildungsmanagerInnen. Also wir wollen, dass unsere Trainer und TrainerInnen folgende Tools beherrschen und im Unterricht einsetzen und dann das als Weiterbildung anbieten. Ähm, ich erlebe immer mal wieder, dass äh, die... Institutionen das natürlich gerne haben, dass äh, digitale, digitale äh, Tools verwendet werden, weil das ja auch für die Lernenden natürlich attraktiv ist. Äh, aber die äh, Auswahl, also eine Vorauswahl zumindest, äh, könnte die Institution treffen und sagen, die drei Sachen wollen wir. Und da möchte ich noch ganz kurz auf etwas aus dem Chat eingehen, dass man so viel Zeit braucht, um digitale Kurse vorzubereiten, habe ich da jetzt zweimal gesehen das stimmt, man braucht viel Zeit, um einen digitalen Kurs vorzubereiten. Das hole ich aber dann wieder herein, wenn ich diesen Kurs mehrmals hintereinander anbiete, denn dann ist alles schon da. Das wollte ich nur kurz als Impuls noch einwerfen. Ne? Ja, ja, ich habe das auch gesehen, so diese Strategie der kleinen Schritte auch vielleicht, ja vielleicht ja, zu genau. setzen und dann zu sagen, okay, ich habe einmal was, mit diesem Stock kann ich dann weiterarbeiten. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, ja, da mal äh, zu starten. Genau. Du wolltest was sagen, Susanne, dazu, gell? Ja, zu dem Einwand, dass es... Äh eventuell so viel Kosten braucht, um das mhm. digitale, um die digitalen Kompetenzen zu erwerben. Also da sehe ich gerade so wie jetzt im EBMOOC, also es gibt sehr viele kostenlose Online-Lernmöglichkeiten, die wirklich gut zugänglich sind, äh, gerade auch für, für den Einstieg äh, in den Erwerb von digitalen Kompetenzen. Also das muss nicht unbedingt kostenintensiv sein, aber dass es zeitaufwendig mhm. ist, da gebe ich natürlich recht, ja. Mhm, also ich nehme, wow, es gibt immer mehr jetzt, also Angebote, wo sich einfach Einrichtungen vernetzen und wo Serviceleistungen gibt in die Richtung, wo gut was vorbereitet wird. Das Zeitintensive bleibt bestehen. ja, ja, ja. Philipp, du wolltest da anschließen. Also weil das auch gefallen ist, sozusagen dann die Trainerinnen-Ausbildung im Bereich, also wir haben ein eigenes, ein eigenes ein eigenes Programm, sozusagen zur Trainer-Trainer-Ausbildung in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung, die ist die Akademie die VGB, VGB und, und Arbeiterkammer organisiert wird, wo wir sozusagen natürlich auch in dem Bereich Weiterbildungen anbieten und wo es dann auch, also wo es für uns aber auch wichtig ist, dass man genau schon einen breiten Bauchladen, natürlich dann irgendwie die Trainerinnen mit einem breiten Bauchladen ausstattet, aber andererseits auch sehr stark auf die Zielgruppe schaut und auf das, was, was einfach sozusagen realistisch möglich ist, also sozusagen, dass man die, die Zielgruppe auch mit hereinholt, weil das halt sehr unterschiedlich gut, also auf sehr unterschiedlichen Stand, was das betrifft. Wir haben sehr viele Teilnehmerinnen, wir haben jetzt zum Beispiel für unsere Kurse keine Voraussetzungen, dass man da eine Matura haben muss. Das sind Arbeitnehmervertreterinnen, das ist die Voraussetzung. Das ist sind gewählte Betriebsrätinnen, die können einen Pflichtschulabschluss haben und, ähm, und das letzte Mal sozusagen mit, mit äh, 15 Jahren oder mit 17 Jahren in der Schule gewesen sein, in einem ja. Bildungskontext. Äh, das heißt nicht sozusagen, dass die nicht inzwischen viel gelernt haben oder sich von den digitalen, ähm, äh, mit diesen digitalen Sachen nicht auseinandergesetzt haben, aber es ist immer Herausforderungen in die verschiedenen Angebote, da die, die Leute auf ihren unterschiedlichen Stand abzuholen und da ist es manchmal ähm, wichtiger, sozusagen die Sachen, die man, wenn man solche digitalen Elemente einbaut oder Angebote baut, dass man schaut, dass die Sachen, die man anbaut, äh, verwendet, gut funktionieren und für alle funktionieren und nicht unbedingt sozusagen das zu komplex sozusagen dann, dann mhm. ausgestaltet und dann ist natürlich auch eine Frage also für einen Auftrag für uns als Auftraggeberinnen und auch für äh, als Arbeitnehmervertretung Sicht sozusagen dass man natürlich den, den gestiegenen Aufwand der Vorbereitung und Nachbereitung einpreist und und natürlich ist danach entsprechend dann äh, entsprechend dann äh, die die Sachen dann auch bezahlt, beziehungsweise dann schaut sozusagen, dass, die, dass Vorbereitungszeiten für Leute, die, die angestellt sind, in der Arbeitszeit möglich sind, dass, dass sozusagen Fortbildungen in der Arbeitszeit möglich sind. Um, und das für Selbstständige sozusagen das uh, entsprechend dann uh, eingepreist wird. Mm, mm, ganz klar. Also ich möchte jetzt uh, mich mal mit zwei um, provokanten Fragen reinwerfen in die in die Diskussion und und und an zwei punkten nachfragen ne? der erste punkt da ging es so um dieses wohl lernt man was gut ganz viel äh, Inputs kann man auch äh, aus dem chat äh, über die vorteile von offenen ressourcen und möglichkeiten ja äh, und du sprichst diesen ganz wichtigen aspekt an was heißt das für die arbeitszeit wird die jetzt bezahlt da wird die arbeitszeit eher mehr wie schaut das da aus da möchte ich mal provokant nachfragen aber wird das denn nicht leichter sobald man mal einen grundstock erworben hat ist es nicht so wenn man mal einen grundstock an tools erworben hat dass man dann immer schneller wird und immer leichter was findet, genauso wie bei den, genauso bei den OER. Das ist so die provokante Frage in die eine Richtung und die provokante Frage in die andere Richtung. Da habe ich wahrgenommen, nicht alle haben so viel Freude mit so viel Digitalität, weil die sind es vielleicht nicht gewohnt oder sind vielleicht überhaupt nicht so im Chat kam auch so die Zielgruppe Langzeitarbeitsloser als Spiel. Ja, das passt vielleicht nicht. Da ist meine zweite provokante Frage, aber wissen wir denn nicht aus Studien und so weiter, dass die alle ein Smartphone haben? Ist das nicht eher eine Frage bei den Trainerinnen ja, als, bei den, als bei den Lernenden? Ja? Also ha haben die nicht eh alle ein Smartphone ja, und wird man als Trainerin nicht eh immer besser? Also ich vertrete das jetzt nicht voll inhaltlich, sondern frage absichtlich provokant nach. Hildegund, bitte. Ja, ich, ich, ich mache schon die Erfahrung, also in den Beginn der 2000er Jahre war das ja noch eine, eine große Attraktivität. Äh, Achtung, heute machen wir etwas mit dem Computer, ja. Und äh, das war für beide Seiten etwas Besonderes und etwas Sichtbares. Und inzwischen ist die Digitalisierung, ich glaube, Marianne oder Susanne, was mir das gesagt hat, äh, äh, eigentlich etwas Unsichtbares. Ja? Und äh, der, der Gunkel, das ist so ein österreichischer Kabarettist, hat mal gesagt: äh, Die frühen Völker haben keinen Gott für die Schwerkraft. Die haben für Donnerblitz und so weiter, aber keinen Gott für die Schwerkraft entwickelt, weil diese Sache so selbstverständlich und immer begleitend ist, dass man es gar nicht merkt. Ja? Und ich glaube auch, dass die Digitalisierung äh, so weit unser Leben auch durchdringt, dass man es gar nicht mehr merkt und dass, äh, dass man eigentlich relativ viel voraussetzen kann, also von, vom Handling des Smartphones ausgehend. Ja? Und ganz viele Tools bestehen ja darin, mit dem Smartphone umzugehen umzugehen und dann an einem Quiz teilzunehmen oder, oder was anderes Lustiges zu machen ja das wäre so mein äh, es wird ganz normal ja es ist schon ganz normal mhm. es wird ganz normal ja also im Chat haben einige sozusagen auch reagiert und geschrieben wenn es aber professionell sein soll ja gut sein soll professionell aufbereitet sein soll dann wird es aufwendig richtig ja genau kann ich nur zustimmen ja, ja. ich glaube du wolltest da Marianne zu dem Thema ja, ich wollte dem also zustimmen in erster Linie, weil ich auch sehe, also durch das Smartphone und durch Apps hat sich einfach grundlegend was geändert. Also da ja. ist einfach die, der, ja, der Zugang ist viel viel besser geworden, weil die Dinge einfach viel unkomplizierter zu nutzen sind für die für die Lernenden. Ähm, natürlich für die Trainerinnen trotzdem noch eine Herausforderung, das zu finden, aber es ist wesentlich zugänglicher geworden als früher die Computer. Ähm, und ich denke auch, also natürlich, was du vorher gesagt hast, Birgit, dass es natürlich leichter wird, wenn man einen Grundstock hat und dass die erste Überwindung immer wieder schwierigere ist. Das, das sieht man jederzeit. Natürlich hat sich da ganz, ganz viel entwickelt. Aber was mir noch auffällt, ist natürlich, dass die dass die Lernenden durch die Smartphones einfach jetzt selber viele Kompetenzen mitbringen. Mhm. Das war bei den Computern durchaus nicht so. Mhm. Ja, da war das ganz, ganz schwierig für beide Seiten und auch ja, eine Riesenherausforderung. Ähm, und dass da einfach im Austausch auch informell unglaublich viel passiert zwischen Lernenden, aber auch im Austausch zwischen, zwischen Lehrenden und Lernenden. Ja? Also da kann man durchaus auch äh, ja, von den Lernenden, von den Teilnehmerinnen immer wieder was Neues mitbekommen und neue, neue Dinge lernen und muss sich da auch nicht so... Ähm. Ja, man, ist, man weiß einfach auch nie alles als Trainerin. Das, ist, das wird hier ganz offensichtlich, aber das ist eh eigentlich sehr klar und ist uns eh allen bewusst, denke ich. Na, das ist ja eine ganz schöne Veränderung auch in der Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden und ganz schöner Rollenwechsler, der möglicherweise damit verbunden ist. Ja. Also, so dieses, ich glaube, es war ganz am Anfang, habe ich es im Chat auch schon gelesen. Früher waren, waren die Unterrichtenden halt die Wissenden, die was weitergeben konnten, und jetzt ist es halt. Nun ja, tendenziell gerade in digitalen Dingen manchmal umgekehrt, ja, auch, oder zumindest geht es um ein gemeinsames Lernen. Wie erlebt ihr das denn? Gibt es da Brüche oder Schwierigkeiten, gerade durch diesen Übergang oder durch dieses? Die, Gibt es da eine Verunsicherung in der, in der professionellen Identität, die damit verbunden ist, wenn ich jetzt wirklich in Richtung äh, Moderatorin. Ich bin, ich bin nicht einmal mehr online, sogar online bin ich ja eigentlich nicht ähm, E-Trainerin, sondern zunehmend ähm, Online-Facilitator oder sowas. Ja? Also es geht einfach immer we weiter weg vom Training. Ja? Susanne, bitte. Ja, natürlich ist das eine große Veränderung für, für Lehrende in der Erwachsenenbildung, ne? weil man nicht mehr, selbst wenn man ein Fach hat, das man unterrichtet, äh, nicht mehr die alleinige man hat vielleicht die Fachkompetenz, aber wenn ein Teilnehmer kommt und sagt, er möchte jetzt äh, zur Kommunikation eine WhatsApp-Gruppe machen, dann bin ich durch die, durch die Teilnehmer herausgefordert, sozusagen die Ebene zu wechseln. Ja? Und das kommt dann darauf an, wie mir als, als Unterrichtende äh, das dann gelingt, auf das einzugehen. Äh, das bringt auch neue Herausforderungen. Und ich merke schon bei den, bei den Teilnehmern in der Erwachsenenbildung, dass da selbst für viele, die früher zum Computer keinen Zugang hatten, dass die durch, eben durch die Smartphones sehr wohl einen Einstieg in die, in die digitalen Möglichkeiten gefunden haben und damit relativ selbstständig oft umgehen können. Und das natürlich dann auch im Rahmen der Erwachsenenbildung von den Trainerinnen und Trainern erwarten. Mhm, mh. Ähm, was äh, ich habe jetzt nur kurz äh, reagiert auf das internetproblem ähm, mit der verbindung mm, ähm, also was können wir denn da tun nicht? also was, ist denn so, was sind denn unsere möglichkeiten wo können wir denn da ansetzen ja also ähm, vor allem, was bleibt uns denn auch übrig dann an, an was ist die neue Rolle? Ja, wenn ich jetzt, ich bin nicht mehr die Content-Vermittlerin. Ja, wo liegt denn dann sozusagen meine Aufgabe, meine Kompetenz? Was ist das, was sozusagen äh, von der Rolle her übrig bleibt? Äh, ich glaube, Susanne versucht, ihre Verbindung zu verbessern, indem sie mal kurz mit neu Ausstieg und Einstieg äh, und Martinas Hilfe probiert was sie machen kann. Was bleibt uns denn übrig sozusagen an, an Rolle? Ja, was was ich habe im Chat gesehen, das Sicherheitsthema, ja, es tauchen viel mehr Fragen auf rund um Sicherheit. Wir beschäftigen uns dann vielleicht mit dem kuratieren von Inhalten, mit dem empfehlen, was ist gut, was ist eine nützliche App, was ist irgendwie Ausgewählt, qualitätsgesichert, ja, wir beschäftigen uns, uns mit Sicherheitsfragen. Wie kann man mit welcher App arbeiten? Also wie geht man ähm, unter Beachtung von Privacy-Regeln damit um? Äh, vielleicht werden wir dann manchmal zu Spaß bremsen, ja, die sagen, Leute, <lacht> nicht ganz so unvorsichtig bitte mit den äh, privaten Informationen. Aber was ist was ist die neue Rolle eines Erwachsenenbildners oder einer Erwachsenenbildnerin, wenn er nicht mehr, mehr Inhalt vermittelt? Ja? oder die thematische Expertise, wenn die nicht so im Mittelpunkt steht, was, was ist es dann? Das ist eine spannende Frage, oder? Mhm. Hildekund? Naja, weil eigentlich das, was wir äh, ohnehin immer machen hätten sollen, sozusagen, also von der die, die Content-Vermittlung kann ich eher so ein bisschen äh, genau. mir aneignen. Äh, Im Sprachunterricht, den ich ja hauptsächlich durchführe, ist es äh, sowieso aufgelegt, dass die die Expertise oder die Sicherheitsdiskussion einfach ein, äh, versprachlicht werden muss ja, und äh, die Diskussion sozusagen zur, Diskussions-, also zur Diskussionsfähigkeit führt. Und äh, auch in allen anderen Bereichen äh, ist es so, dass die, äh, die, das Gespräch und die Diskussion um die, äh, um die Kompetenzen und die Sicherheit, um die Privatsphäre reflexionsfähig bin, dass ich reflexionsfähig bin, um das geht es eigentlich. Und ich denke, das äh, kann man sehr gut, äh, sehr gut in, allen, äh, in allen Fächern der, der Erwachsenenbildung umsetzen. Ja? Und dass ich nicht mehr der König bin, ist zwar traurig, aber äh, zum Aushalten. Ja? Mhm. Das heißt, es geht eigentlich um eine dieser Diskurskultur und Reflexionskultur. Genau. Und dafür bleibt genau. uns mehr, bleibt uns mehr. Präsenzzeit, ja, das wäre so das Ideal, nicht? dass wir ja, genau. die dafür stärker nutzen, aber wir brauchen halt dieses technische Know-how, um die rundum aufpoppenden Fragen äh, mitzubehandeln, also sprich Tipps zu geben, wo lerne ich was, wie gehe ich sicher um, ähm, Auswahl, Empfehlungen, Lernbegleitung eben. Genau, die Lernbegleitung ist natürlich ein schönes Feld, technische Expertise habe ich keine besondere, ja. also, aber das das ergibt sich dann aus der Gruppe. Okay, der Gruppe. okay. Mhm. Mhm. Philipp. Nee, es ist, ich denke denk mal, es ist halt immer die Frage dahinter, ähm, wo, was dann das Ziel ähm, von den von den Bildungsangeboten ist und was sozusagen die Situationen sind, für die ähm, die Leute ausgebildet werden sollen oder weitergebildet werden sollen. Ich meine, es bei uns ist es ganz klar, sozusagen, dass, dass, dass bei den Arbeitnehmervertreterinnen sich das Profil sehr stark ändert, dass sozusagen, die immer stark, also immer mehr Verantwortung auf betrieblicher Ebene bekommen und dadurch ähm, also, sozusagen organisierter noch stärker ähm, agieren müssen. Das heißt, das ändert sich natürlich dann auch in der Didaktik, in der Ausbildung muss sich was ändern ist sehr lang, sozusagen also sehr vortragslastig gewesen machen. Halt, zuerst hat man am Vormittag am halt Arbeitsrecht gehabt und am Nachmittag hat man yeah. Betriebswirtschaft gehabt, so ungefähr. Und da sind halt ein, ist am Vormittag der Experte und am Nachmittag die Expertin daher gekommen. Und ähm, das heißt nicht, dass Wissensvermittlung jetzt irgendwie äh, nicht mehr relevant ist und das als, äh, und das heißt auch nicht, dass es so ab und zu meinem Vortrag geben kann und soll, aber es gibt eine größere Vielfalt an Möglichkeiten und dann sozusagen an Formaten, die notwendig sind. Weil dass, dass man zum Beispiel die Expertinnen auch, die die ja, haben ja nach wie vor eine Rolle, so wie sie auch im Alltag eine Rolle haben. Also die Betriebsrätinnen es Kommen zum Beispiel, werden an ihre Grenzen kommen in Alltagsgeschäft und deren Aufgabe ist nicht, dass sie dass sie äh, die individuellen Anwälte von die Mitarbeiterinnen sind, sondern sie sind eine wichtige Anlaufstelle. Aber es braucht dann schon ein Spezialwissen, zum Beispiel dann von Kolleginnen in Arbeitkam Arbeiterkammern und Gewerkschaften, äh, wenn es dann um, um spezielle Fragen geht und genau in der Rolle sozusagen als Expertinnen kommen sie. Ja sozusagen in didaktische Konzepte einbauen. Das heißt, dann sind sie halt nicht vier Stunden sozusagen, ja. ähm, ähm, als, als Vortragende mehr oder weniger da, sondern ja. dann sind sie äh, mal als, sozusagen, als, als Ressource sozusagen da, als mhm. persönliche Ressource und als Expertin ansprechbar, so wie sie halt auch mhm. im, im mhm. täglichen Alltag der Betriebsrätinnen als Expertinnen ansprechbar sind. Mhm. Um, und, und da kann man natürlich verschiedene Möglichkeiten dann einbauen, also es ist um, so immer also und, und da ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, dass man sich überall überlegt, wie, wo kann ich möglichst viel digitale Sachen einbauen, sondern wie kann ich sozusagen die Leute so gut wie möglich auf die Realität, in der sie dann kompetent agieren müssen und möglichst effektiv agieren müssen, gut mhm. vorbereiten und das ist natürlich insofern Uh, immer digitalere oder digitaler sozusagen Arbeitswelt. Ja. Ja. Uh, und insofern spielen natürlich diese Sachen alle eine Rolle. Mhm. Und machen Sinn, mhm. dass man reinsetzt. Das ja. mhm. mhm. Was ich jetzt schon auch so raushöre, wir werden immer mehr zu Moderatoren oder, oder, oder sozusagen. Kommunikation, sozusagen die richtigen Leute zusammenbringen, die richtigen Inhalte auswählen, die richtigen Fragen stellen, das wird immer zentraler. Ja? Also das ist so dieses dieser Kern von Lernbegleitung. Ja, Da mal einen Experten, Expertin dazu bitten, Content empfehlen, Instrumente vorschlagen und hilfreiche Fragen stellen, also so klassische kommunikative und moderierende Tätigkeiten auch im Lerngeschehen, die dann diese Lernbegleitung ausmachen. Die, die bringen schon, eine, habe ich so herausgehört auch, also es ist jetzt nicht so, dass die Expertise unwichtig wird, aber diese Tätigkeiten machen so die neue Identität auch aus, ja? die, die so des statt des, der Wissensvermittlung äh, da ist. Es gibt übrigens ganz viel im Chat, äh, was auch in diese ja. Richtung geht. Ja? Wir werden immer mehr zu Spezialisten für Lernen im Erwachsenen, Alter, Anschlusslernen, Umlernen, Verlernen, Lernen, ja? wir beraten, wir helfen, wir geben Impulse, wir sind Facilitator. Es geht nicht um die Information, sondern um die Auswahl und um das Gesamtkonzept eines einer Bildungsveranstaltung. Ja? genau. Hildegund Gunt, kurz, glaube ich. Genau, nur ganz, äh, nur ganz kurz noch, es geht eben nicht um das, wie Philipp schon gesagt hat, ne? es geht nicht darum, sich einen Vortrag anzuhören und sich den dann zu merken, sondern äh, man hat ein Projekt oder einen Plan, ein Ziel und hat äh, den Experten und auch dann die Gruppe, um das äh, zu erarbeiten. Und um, um, das ist die lustigste und die effektivste Form zu lernen. Ne? Ich, ich, ich eigne mir etwas an, setze es um und dann kommt irgendwas aus. Und äh, da, ja, der, der frühere Lehrer, frühere Lehrerinnen sind eben dazu da, da, zu unterstützen, ja, einen Tipp zu geben, in eine Richtung zu lenken. Genau, das mhm. erinnert mich sehr an die Moodle-Erfahrung, die ich mit dir gemacht habe, wird ja, <lacht> Genauso war es. Ich, ja, genau, genau. ich weiß mit Marianne erst und dann du, Susanne. Übrigens fein, dass du wieder bei uns bist. Ja. Marianne, du hast jetzt erst Moodle. Ja, für mich war das... Also ist das sowohl analog als auch digital äh, die bessere Form des Lernens? Also ich glaube, äh, wir sind ja, also gerade im Sprachunterricht sowieso, ich man mein, äh, reine, reines Vortragen und, und sich hinstellen und alles zu wissen, äh, war ja nie die beste Form des Unterrichtens, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich denke, da hat sie ja nicht... Also da ändern sich ja nur die Mittel und die Tools, mit denen wir arbeiten, aber nicht so sehr äh, die, die, also ich glaub, die Diskussion darüber, welche pädagogischen Konzepte jetzt sinnvoller sind oder nicht, äh, ist da schon relativ klar. Natürlich ist es, also je mehr wir die Teilnehmerinnen einbeziehen und je mehr wir äh, mit ihnen daran arbeiten, dass sie selber sich etwas erarbeiten und das dann auch können und Kompetenzen erwerben, äh, umso eher, wenn wir zu irgendwelchen Zielen kommen. Na? Also denkt da geht einfach um pädagogische Konzepte, die eigentlich ja, hm. grundsätzlich überholte Formen sind im analogen wie im digitalen ja. Bereich. Also. Aber das da, unterstützt uns natürlich, äh, unterstützen uns natürlich die, die digitalen Tools in, in diese Richtung, ja, die Leute einfach äh, zur Selbstständigkeit und, und zu auch zu kompetenzorientierten Lernen zu bringen und dabei zu unterstützen. Genau, das ist nicht unbedingt eine Frage der Digitalisierung, aber die, sie, ja. hilft hier. Ja, genau. sie hilft dabei. Ja, sie hilft, absolut. Genau, genau. Susanne. Ja, äh, es ist, wenn ich ein gewisses Maß an digitalen Kompetenzen habe, dann kann ich mich auch selber eben in, in, im Unterrichten, im gemeinsamen Arbeiten mit den, mit den Teilnehmern äh, dann auch jetzt anders orientieren. Ja? Ich kann. Äh, eben entweder selber die Fachinhalte vorher aufnehmen oder ich kann aus dem reichen Schatz von YouTube oder von sonstigen Lernmaterialien sozusagen die in den, in den Lernraum hereinnehmen und muss das nicht alles äh, selber ad hoc machen. Ne? Und dadurch mhm. habe ich auch selber die Möglichkeit, äh, freier zu agieren, ja? Also da gibt es so dieses Stück Flexibilisierung durch offen zugängliche Ressourcen. Da habe ich dann vielleicht nur die Rolle ein bisschen einer Qualitätsbeauftragten und um vorher wirklich zu prüfen, ähm, ist das jetzt was wirklich Geeignetes, Brauchbares, äh, aber ich kann mich auch sehr frei spielen, um wirklich Reflexionsräume und Diskussionsräume zu pflegen, indem ich einfach auf diese Wissensbestände zugreife. Ja, ja. Hast du das so gemeint? Oder habe ich die da richtig verstanden, Susanne? Hier ja, ging es da auch ja, genau. um offene Bildungsressourcen, ich. Hm. Ähm, Auch das, ich kann ich kann aber, man kann in einzelnen äh, Organisationen ja selber Bildungsmaterialien erstellen für den, für den internen Gebrauch. Das muss ja nicht unbedingt äh, alles OR sein. Ne? Mhm, mh, das ist richtig. Ja. ja Ja, ja ich sehe da übrigens gerade als Tipp, ähm, unsere Technik-Support-Teams, könntest dich ähm, unsichtbar schalten, wenn du sprichst, weil dann ist deine Leitung natürlich frei für deine Stimme, die uns fast noch wichtiger ist, ja. zumindest. Ja, ich hoffe, Sprechens. dass es so besser wird. Gut, danke dir. Dankeschön. Okay, also wir sind ja da jetzt eigentlich in einer sehr, wie soll ich sagen, äh, positiv gestimmten Diskussion gegenüber den vielen digitalen Möglichkeiten. Das freut uns. ja. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es halt eben auch viel, und du hast das auch betont eingangs, Marianne, es gibt auch viel Veränderungsdruck, ein Stück auch Belastung dadurch. Philipp, du hast uns nochmal mal Aufmerksam gemacht, ne? das ist einfach wirklich auch mehr Arbeit, hast du ja gesagt, Hildegund, es gehört auch, ähm, es geht auch darum, dass es eben diese Arbeit auch bezahlt werden muss, die da geschieht und ich weiß ja, wir haben eben viele Bildungsmanager und Bildungsmanagerinnen bei uns hier dabei, also 40 Prozent der Teilnehmenden kommen aus dem Bereich des Bildungsmanagements. Ja? Ähm, da ist schon die Frage, wie schaut denn das Ganze auch aus Sicht des Bildungsmanagements aus. Vielleicht ändert sich da ja auch was nicht nur in den Beziehungen zwischen Lernenden und Unterrichtenden, sondern auch zwischen Unterrichtenden und Arbeitgebern, ja, also zwischen Unterrichtenden und, und dem Bildungsmanagement einer Einrichtung. Ja? Das ist ja nicht ganz so leicht. Marianne, du hast es eh schon angesprochen, auch das Geld muss irgendwo herkommen für diese Arbeitszeit und auch für die Infrastruktur. Ich würde gerne auf diese Perspektive noch mal kurz hinschauen, ja? also auf die Herausforderung auch für Bildungsmanager und was sie da in den Beziehungen zwischen Unterrichtenden und Bildungsmanagern oder Einrichtungen tut. Hildegund, bitte. Ja, ich glaube, dass in dem, in dem Dreieck von unterrichtenden Bildungsmanagerinnen und IT-Support äh, jeder und jede ihr Bestes gibt, aber dass jeder so einen ganz bestimmten Fokus hat. Ja? Also die Unterrichtenden wollen dass jetzt das Internet funktioniert. Ja? Und jetzt ist immer genau dann in dem Moment, wo ich unterrichte und wenn es in der Sekunden nicht geht, ähm, ist der Unterricht hin, ja? der geplante zumindest. Äh, die, äh, die Bildungsmanager und Managerinnen äh, stellen im Großen und Ganzen ein Internet zur Verfügung und äh, hoffen darauf, dass das äh, dann gut funktioniert. Und der äh, IT-Support sozusagen der der hat eben ganz viele Aufgaben, ja, der muss ein bisschen, dass das, das, das, das WLAN funktioniert natürlich, aber der muss auch einen Server reparieren und, und einen Drucker machen und so weiter. Also der, der hat ganz viele Arbeiten. Und äh, ich glaube, dass äh, wir haben ja gesehen in der ersten Umfrage, das äh, technische Equipment ist äh, ganz oben äh, bei den Wünschen. Und ich merke auch in der Weiterbildung für Trainerinnen und Trainer, dass sie alle fürchten, äh, was mache ich, wenn das Internet nicht geht. Und äh, wenn ich in einer Institution arbeite, wo das manchmal ausfällt, äh, wo ich gerade den großen Plan habe und äh, was Tolles machen möchte, dann wird die Lust am digitalen Arbeit natürlich reduziert werden, weil man ja nicht äh, äh, da immer versagen möchte, sozusagen. Und äh, die, dadurch, dass die, die Trainerinnen und Trainer eben meistens freiberuflich arbeiten und der IT-Support aber in der Linie ist, sozusagen als Angestellter, da gibt es keinen direkten Zugriff. Ja. Ich kann nicht antworten sagen, erst komm. Ja, weil da hey. sagt, na, jetzt muss ich den Server richten. Ja. Ja. Also da, da ist irgendwie, glaube ich, etwas zu verbessern. Aber ich habe keine Königslösung parat, wie das funktionieren könnte. Ich sehe, alle wollen ihr Bestes geben. Also das, das merke ich schon immer. Ja. Und zwar mhm. in allen Institutionen. Mhm. Mhm. Mhm. Da geht es vielleicht auch um neue Rollen und Verantwortlichkeiten und auch Verfügbarkeiten. Ja, also vielleicht, keine Ahnung, man könnte daran denken, da... Aber dann komme ich schon wieder in das heikle Gefilde, die Trainerinnenrolle irgendwie ausweiten zu wollen. Ja, äh, ja, genau. Äh, aber wer zahlt das denn? Genau. Und wer schult dafür ein? Ne? Weil wer ist immer vor Ort verfügbar, wenn es um Training geht, sind die Trainerinnen. Es ist nicht der IT-Support. Genau. Genau. genau. Bitte, Philipp. Also, äh, um jetzt ad hoc nochmal darauf zu reagieren. Ich glaube, für Bildungsmanagerinnen ist jetzt da zum Beispiel ein funktionierendes Internet her herzustellen oder bereitzustellen, gar nicht irgendwie die, die große oder größte <lacht> Herausforderung, sondern eben, also sozusagen eine technische Infrastruktur, dass man das im Blick hat, dass die funktioniert und dass man da gute Kooperation sozusagen mit der Technik hat ähm, oder mit den technisch Zuständigen ist natürlich wichtig. Ähm, aber sozusagen, dass die, also ich denke, jetzt, bei längeren Lehrgängen, wo man mit Lehrplattformen arbeitet, sozusagen, äh, wo, man, wo gewisse, wo man mit Blended Learning Szenarien vielleicht arbeitet, die ganze Betreuung, äh, Aufbereitung und auch die, didaktische Vorbereitung sozusagen von diesen ganzen Lernräumen, ist, ist ähm, eine große äh, Herausforderung sozusagen auch fürs Bildungsmanagement. Uh, und auch dann zu schauen, sozusagen, wie man die unterschiedlichen Leute da in die unterschiedlichen Leute, uh, Rollen bringt. Ich denke mal jetzt allein für dieses Webinar, wie für, damit das so professionell funktioniert, wie es funktioniert wie viele Leute da im Hintergrund arbeiten, also erst einmal Danke. <lacht> und, äh, aber das sieht man ja alles nicht. So. Oder man bekommt es ein bisschen mit, ähm, aber es ist, da ist total viel, ähm, vor allem Womanpower, in, in dem Sinn. Und, ähm, und, und das ist alles Teil von, von, von dem Bildungsmanagement. Und ich denke mal, sozusagen, Uh, wenn man die Digitalisierungsdiskussion sozusagen ein bisschen breiter sieht, weil das ist ja nicht nur eine Frage der Erwachsenenbildung, sondern ist sozusagen in verschiedenen wirtschaftlichen, uh, also in, in der ganzen Arbeitswelt sozusagen da und eine große, und, und da wird sozusagen sehr stark danach gerufen, uh, ja, wir brauchen Qualifizierung, Qualifizierung, Qualifizierung, damit, uh, die, uh, damit sozusagen die Leute da mit können. Um, und uh, das stimmt schon, aber es braucht halt da die, erstens die entsprechenden Mittel und da ist dann die Frage, okay, und wer macht diese Qualifizierung und, und wie schauen diese Arbeitsverhältnisse aus mhm. uh, und uh, wie organisiert man das? Natürlich, über das kann man. Also da, da muss mal Investitionen machen, sozusagen. In, nicht, nur in die, ähm, in, nicht nur in die Technik, sondern vor allem dann auch, mhm. sozusagen in die, dass man die Leute mitnimmt in das Gan mhm. bei dem Ganzen. Äh, und da äh, Investitionen sozusagen in die in die Leute, die ähm, dann diese Ausbildungen machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein wachsender Sektor. Ähm, es wird mehr Arbeit kommen. Das mhm. heißt aber nicht, nicht automatisch, sozusagen, dass das immer gleich gute Arbeit ist und dass das äh, gut abgesicherte Arbeit ist, sondern mhm. äh, das hängt sehr stark davon ab, sozusagen, wie, ähm, wie, äh, wie der Mitsprache organisiert wird, wie, wie soziale Absicherung organisiert wird. Uh, und es geht immer mehr sozusagen über, über, frei, über selbstständige, freiberufliche Tätigkeit uh, von Solo-Selbstständigen. Und da muss man sich ja sozusagen dann überlegen, okay, wie in, inwiefern, uh, und das passiert auch sozusagen, inwiefern müssen wir dann den Arbeitnehmerinnenbegriff anpassen, uh, damit man sozusagen auch die soziale Absicherung und uh, uh, da gewährleisten können und die Sachen, okay. sozusagen, die man einfach für ArbeitnehmerInnen ähm, im in, in Arbeitsrecht sozusagen verankern äh, haben können und, und verteidigen und ausbauen wollen, sozusagen das ähm, sozusagen auf alle Lohnabhängigen, weil schlussendlich sind, das sind viele Selbstständige, die einfach keine Angestellten haben oder für, auf eigene Kasse arbeiten, ja. lohnabhängig. Ja, ja klar. Ja. Klar. Genau, genau, und in der Erwachsenenbildung haben wir diese Situation traditionell sowieso. Die vielen freien Dienstnehmer, Dienstnehmerinnen in Österreich, und wenn man sozusagen die Diskussion rund um das Crowdworking und so für die ja. äh, das, das wird auch in der, in der Erwachsenenbildung auftauchen und es wird auch mhm. den digitalen Markt der Erwachsenenbilderinnen geben, und das wird Möglichkeiten ergeben, die sozusagen der Vernetzung unter den äh, Arbeit und unter den Erwachsenenbildnerinnen und wird Möglichkeiten ergeben, sozusagen, dass man da für einen breiteren Austausch. Aber es ist auch sozusagen eine Entgrenzung des Arbeitsmarktes und, und kann auch die Konkurrenz fördern. Mhm. Und da muss man sich als, Arbeitnehm, als Arbeitnehmerinnen oder lohnabhängige, würde ich mal breiter formulieren, mhm. äh, dann auch organisieren und, und diese Organisierung dann natürlich äh, unterstützen von Seiten der arbeitnehmervertreter mhm. Das ist ganz klar. Also um das jetzt nochmal vorzuführen, die Fantasie, die du da ansprichst, da meinst du jetzt nicht nur Online-Plattformen, wo Trainer, Trainerinnen ihre Dienste anbieten können, sondern du meinst vielleicht auch Online-Plattformen, wo man anbietet, ich ähm, moderiere Webinare, ich, mach, äh, ich erstelle Lernvideos und so weiter. Also wo man jetzt nicht genau. nur Unterrichts-Trainingstätigkeiten, sondern auch die Produktion von digitalen Lernmaterialien, auch digitale Lernbegleitung, digitale Moderation und so weiter anbietet. Ja, das ist ja, alles sehr... Wahrscheinlich dass Im, im Design sozusagen ist das Crowdworking genau. gang und gäbe. Das ist ein Sektor, die, also man, der als Arbeitnehmerinnen Perspektive nur wenig reguliert ist, wo man es genau. uh, viele Sachen klären muss und schauen muss, sozusagen, wie man mhm. die Leute erreicht uh, und wo eine unheimliche Konkurrenz stattfindet. Ja, und uh, da ist die eine Frage: Wie kann man den sozusagen gesetzlich regulieren? Aber die andere natürlich. Die damit verbunden ist, wie kann man die Leute organisieren, sozusagen, damit genau. Uh, genau. diese, diese nicht gegenseitig auskonkurrenzieren. Genau. Also ich glaube, so mancher Clickworker, der in Südostasien von einem schönen äh, Leben mh, eben in Südostasien geträumt hat und äh, reichen Aufträgen nebenbei, hat sie dann, wie er dort war, doch irgendwie eine Gewerkschaft gewünscht. Gell? Äh, kann man sich gut vorstellen, um welche Themen und Situationen es da geht und dass die mehr oder weniger eben auch die EB erreichen und dass es gut ist, wenn die Erwachsenenbildung, da haben wir ja wieder die Thematik sich organisiert in irgendeiner Form und gerade auch im Zuge der Digitalisierung, diese Frage nach der Organisation der Erwachsenenbildung noch einmal stärker auftritt. Genau, genau. Was mich jetzt auch noch beschäftigt, wir haben das jetzt so tangiert, ja, das ist das Thema der Kooperationen. Ja, weil ich glaube, dass das Thema der Kooperationen zwar keine Antwort enthält auf die Probleme im Bildungsmanagement, aber einen wichtigen Lösungsansatz. Ja. Hilek, und Durst hast ja, der IT-Support und die Kooperation mit den Trainerinnen ist so angeklungen. Nicht? Also so ich habe mir dann gedacht, na gut, wenn die Trainerinnen wissen, wie man die Updates macht, äh, dass man vorher schaut, dass sozusagen, wenn die da mehr noch how haben, haben oder wenn sie wissen, das ist die Telefonnummer, Hotline, da kann ich den Support anrufen oder so, da ist vielleicht auch ein bisschen was zu verbessern, ein bisschen was zu erreichen. Ja. Ähm, seht ihr sonst noch Möglichkeiten, wo... Ähm, wir als Erwachsenenbildnerinnen durch verstärkte Kooperationen Einfluss nehmen können auf die Entwicklung der digitalen Bildungsangebote für Erwachsene. Mir fällt dazu ein, ich habe vor kurzem eine ähm, Studie gelesen, wonach ähm, die ganzen Online-Lernangebote, die bezahlt werden, zu einem großen Teil auch vom EduTech-Sektor gemacht werden. Ja? Also es gibt einfach auch Programmierer, die Lernangebote ohne Rücksprache, Kooperation oder Know-how von Seiten der Erwachsenenbildung erstellen. Das gibt es immer mehr. Nicht? Google wird zum Anbieter und so weiter und so fort. Ja? Wäre da nicht auch da, liegt nicht da auch ein, eine Möglichkeit unseres Berufsfelds? Gilt es nicht auch da, Kooperationen zu suchen? Ja? Natürlich intern mit dem IT-Verantwortlichen äh, IT im Haus und so, da, das ist so die eine Geschichte der Kooperationen. Das andere ist, auf einer größeren Ebene gedacht. haben wir da nicht auch eine Chance, als Erwachsenenbildner beizutragen zu dem, was sich da im digitalen Bereich entwickelt? Hilde bitte. Ich glaube schon, man muss irgendwie äh, hinkommen dort. Ja. Ich ja, bin ich ja sehr viel auf, auf Messen auch, also auf, auf großen Konferenzen und Messen. Uh, und zum Beispiel bei der uh, Online-Educa da in Berlin, die ist jedes Jahr eine Online-Messe und uh, da gibt es natürlich auch eine Verkaufsmesse, Wenn einen interessanten Vortrag gibt, muss man bei den Verkaufsständen vorbeigehen natürlich und die, uh, die Leute versuchen einem die neuesten Produkte zu verkaufen, ja, also ob das jetzt eine, eine Wall ist oder, oder irgendein neues Programm und so weiter und ich denke mir immer, brauche ich alles nicht. Ja? Und ähm, warum, warum brauche ich das und das und das nicht, überlege ich dann natürlich und komme drauf dass es ähm, äh, in, der, in der Bildungsarbeit dieses eine Produkt, jetzt das man der schon wieder verkaufen will, unbrauchbar ist. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil mir die Person das als, als Ding verkaufen will und das... Ähm, mhm. Nicht, äh, mir das nicht in der Funktion klar wird, was das eigentlich für das Lernen bedeuten könnte. Ja, also das ist das, das eine. Und äh, das andere ist, das ist eine kleine Geschichte, die erzähle ich jetzt auch noch von der online eduka äh, Da sind immer so Leute, so wie ich, über 50 und reden super gescheit daher, äh, wie man das digitale Lernen befördern kann. Und die jungen Leute, die dort sind, das sind die, die, äh, das sind die Studenten, die beim Technik-Support helfen. Und der hat vor drei oder vier Jahren, hat dann einer von den ganz großen Personen von HP, war der glaube ich, hat dann gesagt, jetzt frage ich einmal so einen Jungen. <lacht> und hat diesen Jungen gefragt, also, was, Sie sind da um die 20 Jahre, Sie sind ein Student, was wünschen Sie sich beim digitalen Lernen, also was, was erwarten Sie sich? Und der sagt, einen guten Lehrer bitte, ja? ganz spontan. Und ich denke, wir, wir sind ja alle gute Lehrer und wir haben da... An guten Platz und sollten uns äh, vielleicht auch sichtbarer machen. Ja, das, da da wäre schon viel, das haben ja? da wir schon zum Brauchen. Und das finde ich so wichtig, was du sagst. Ja? Ich glaube, es fehlt uns oft an diesem Selbstbewusstsein in der Erwachsenenbildung, dass wir da was beizutragen haben und dass wir aber auch da wirklich einen Auftrag haben, was zu leisten haben, auch wenn, wenn die ganze Technik. Äh, Nicker Branche, das nicht in der Maße kennt, nicht, was mhm. da möglich wäre, was da vielleicht auch relevant wäre und uns einzubringen, aktiv einzubringen und sichtbar zu machen, halte ich dafür sehr, sehr wesentlich. Ja. Mhm. Susanne, du willst das sagen, gell? Ja. Ich schalte mir das Video aus, dass vielleicht der Ton besser ist. Also ich denke, eine Möglichkeit der Kooperation ist auch äh, unter den erwachsenen Bildnerinnen und den, den Trainerinnen und Trainern äh, möglich. Dass man sich sozusagen austauscht über die verschiedenen äh, Einsätze, die gelungen sind und nicht gelungen äh, sind. Äh, da liegt auch ein Potenzial. Das wäre genau das, was durch die D Digitalisierung äh, sogar besser möglich wäre, weil man oft so sonst äh, vereinzelt eben in Kursräumen oder in unterschiedlichen Organisationen tätig ist. Und so könnte man äh, auch eine, eine Plattform gemeinsam bilden, wo man sich äh, austauschen kann. Das Einen ist halt online, aber auch wirklich praktisch möglicherweise, ja. Das ist sehr, sehr wichtig, was du sagst. Übrigens, der Ton ist viel besser, wird auch im Chat bestätigt. Ja, vielen okay. Dank. Ähm, äh, das halte ich für so wesentlich, nicht? Ne? So dieses Lernen und einander unterstützen in vernetzten, offenen Räumen, die ja digital leichter, besser zur Verfügung stehen. Auch, ja, ich muss nicht vier Stunden irgendwo hinfahren, um mich mit einer Community, Community zu vernetzen. Allerdings, haben 20 Prozent freiberufliche Trainer, Trainerinnen jetzt da bei uns, ja. Das ist auch eine Konkurrenzgeschichte, ja. also da muss man sich auch trauen, sozusagen die natürliche Konkurrenzsituation ein Stück weit auf die Seiten zu stellen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein gemeinsames Lernprojekt. Die Digitalisierungsgeschichte trifft uns in einer ähnlichen Ausgangslage, ja? sich zu vernetzen und das Wissen, das man hat, zu teilen und sich auch in seiner Unvollständigkeit, äh, was die digitale Kompetenz betrifft, zu zeigen. Das hat auch was mit Mut und mit Verletzlichkeit zu tun. Ja. Trotzdem rentiert sie sich sicher und es geht der Trend dorthin auch. Ja. Also es gibt immer mehr diese offenen Räume. Gell. Es gibt, Hilik du wolltest das sagen. Ganz kurz nur, ich glaube, zu dem Austauschen braucht man immer erstens eine gute Moderation, zweitens ein Ziel, das für alle wichtig ist. Denn das, jetzt tauschen wir uns einmal ein bisschen aus, mhm. äh, das funktioniert nicht. Mhm. Ja? Und das hat die Susanne auch nicht gemeint, aber man muss man muss sozusagen Projekte schaffen, wo es eben für die Einzelnen, die natürlich irgendwie in Konkurrenz stehen, wo es für die einzelnen Leute interessant und wichtig ist, sich auszutauschen. Ja, das ist nur eine kurze Ergänzung. Das glaube ich absolut, Das, ja, das glaube ich absolut, ja. Ähm. Was um, fällt euch denn da ein? Habt ihr da Erfahrungen oder Beispiele für gute Praxis? Wo oder wie sich dieser Austausch wirklich auch als fruchtbar erweist? Ja? Wo ich sage, da gehe ich wirklich hin. Ich meine, ich mag jetzt nicht den eBMUG erwähnen, natürlich mache ich <lacht> Werbung für den eBMUG plus aber es gibt sehr viel mehr. Uh, Susanne, bitte. Ja, also da gibt es wirklich auch Formen, so wie, wie Barcamps. Also eben das EB-Camp hat sie ja aufgegeben. Das ist eine Form, denke wo man äh, dann eben nicht nur online, aber vor Ort auch über Digitales äh, gemeinsam sich austauschen kann. Und das wird es ja wieder geben. Das ist eine gute Möglichkeit. Es gibt äh, andere Formen wie Working Out Loud. Also es gibt verschiedene äh, bereits äh, Arbeits- und Organisationslernformen, die selbstorganisiert organisiert äh, passieren können und wo man genau mit Leuten, die im gleichen Arbeitsfeld sind, vielleicht von unterschiedlichen Trägern, äh, sich wirklich gezielt äh, äh, austauschen und dabei lernen kann. Ja. natürlich, da geht es nicht einfach um, setzen wir uns zusammen und tauschen wir uns aus, wie geht es genau. dir mit den digitalen Tools und äh, das ist schon mehr, das ist wirklich ein, ein gemeinsames Lernen, auch wenn es sehr viel, was da gerade kommt im Chat, sehr viel Konkurrenz gibt. Ja. Konkurrenz gibt es so oder so, ja. Also es wird auch die Konkurrenz geben, äh, dass Leute kommen, die äh, bessere digitale Kompetenzen haben als ich, als jetzt als Trainerin. Es wird digitale Gurus geben, die kommen und vielleicht von meinem, äh, Bildungs, äh, meiner Bildungsorganisation sozusagen angeheuert werden. Äh, dem, dem kann ich so oder so nicht entgehen. Aber wenn ich mich dem stelle und sagt, das ist ja genau diese neue Form des Lernens, dass also ich sage, ich lasse mich darauf ein, auch mit anderen mich auszutauschen, nicht nur über Oberflächliches, sondern auch über meine Arbeitsweise und genau daran kann ich lernen und meine Arbeitsweise verbessern. Mhm, mh. Wunderbar, übrigens das IB-Camp findet vom 14. bis 15. Mai das nächste Mal statt am BFAP, nur so nebenbei. Ja, Philipp, bitte. Also es gibt ja durchaus eine gewerkschaftliche Organisation von, ähm, von Bildungsarbeiterinnen. Ich denke an die Interessensgemeinschaften von der Gewerkschaft der Privatangestellten oder so. Beziehungsweise gibt es auch an, gewerkschaftliche Angebote für für um, Solo Selbstständige inzwischen bei der bei der um, Gewerkschaft wieder wieder Flex zum Beispiel. Ähm, die jetzt nicht äh, hauptsächlich auf, auf Bildungsarbeiterinnen fokussiert, aber die Angebote sozusagen für Selbstständige einfach äh, äh, da auch hat. Ähm, was den sozusagen Vorteil hat, dass man den Anschluss hat zu Organisationen, die sozusagen danach durchsetzungsfähig sind oder die sozusagen danach Thema öffentlicher breiter thematisieren können kann. So ungefähr. Und... Ähm, und gleichzeitig ist es total wichtig dass man einfach die ähm, also dass, dass man die es auch selbst organisiert einfach die räume nutzt die sich äh, bieten und ähm, und die diskussionen ob es sozusagen jetzt weitergeben von von wissen um wie gehen mit digitalen medien um oder auch sozusagen wie gehe ich einfach mit meinem arbeitsalltag um was macht es mit mir mhm. ähm, also, dass man sozusagen der Vereinzelung so ein bisschen entgegentritt und mitbekommt, sozusagen anderen geht genauso und es macht vielleicht Sinn, sozusagen, dass man sich austauscht darüber sozusagen und, und aus, aus einzelnen individuellen Strategien äh, vielleicht einmal eine gemeinsame äh, wird und, und das eine oder andere Exper Experiment wagt oder vielleicht da mal einen Betriebsrat gründet oder so für... Ja. Ja. Ja. Und da gibt es auch Unterstützung zum Beispiel von der Arbeit, da so kann man dann gerade im, im Digitalisierungsbereich gibt es entsprechenden Fonds, wo man Projekte einreichen kann, dann wenn man, wenn man auf betrieblicher Ebene da ähm, Ideen hat und so. Äh, und die, damit ist die Werbeeinschaltung auch schon wieder vorbei. Ähm, wichtig ist, glaube ich, auch einerseits sozusagen, dass man sozusagen dieser Vereinzelung in, in entgegenarbeitet dass man sozusagen dieses digitale, den digitalen Raum wirklich nutzt, damit man sozusagen wirklich, es ist einfach ein Treffpunkt, eine Form der Vergemeinschaftung so ungefähr, und sollte nicht sozusagen zum nicht nur der Marktplatz sein, wo dann hauptsächlich Daten gehandelt werden und nicht unbedingt und und da ist, ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man aus Arbeitnehmerinnenperspektive oder aus lohnabhängigen Perspektive ähm, sozusagen die Kontrolle über dem oder die Mitbestimmung über den Prozess und über die Räume und die Gestaltung sozusagen dieser Räume überhaupt, dass man sozusagen die nicht äh, abgibt an irgendwelche Großkonzerne. Uh, oder, um, uh, oder die dann vielleicht sogar nicht einmal, nicht einmal Steuern sollen in dem Land, oder so, wo sie es, wo es aktiv sind. Und die dann mit den Daten machen, wo man nicht genau was was dann mit den Daten passiert. Insofern ist, um, ist das, glaube ich, ein zentrales Element in dieser, uh, dieser Digitalisierungsdebatte, dass man um, um, diese digitalen Räume und Medien äh, so nutzt, sozusagen, dass äh, möglichst le lebendige Arbeit und gemeinsame Arbeit stattfindet äh, und das Potenzial hat, haben sie. Äh, ist, man muss, es bedarf aber sozusagen der, der Organisation und Regulierung sozusagen von den Räumen. Mhm. Also mhm. sowas wie äh, freies Internet denke ich mal war in den 90 Jahren viel selbstverständlicher, als es jetzt ist. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, also da hat es noch keine Google, also eine Dominanz von Google oder, ähm, oder Amazon oder so geben. Da war es äh, viel einfacher und klarer ähm, dass dieser einmal ein freier Experimentierraum ist und vielleicht wird mhm. man da wieder zurückkommen. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich in der Schlussrunde angekommen. Äh, <lacht> was mit dem Zeitlichen zu tun hat, aber auch damit, dass du jetzt ganz wesentliche Punkte noch einmal eingebracht und, und, und für uns alle hörbar gemacht hast. Wir sind, es ist nämlich schon zehn vor sechs, Wir scheint gerade in diesem Talk, wir sind gerade einmal eingetaucht in das Thema, wir können das nicht einmal annähernd, erschöpfend äh, behandeln, haben vieles noch nicht äh, besprochen. Ich möchte aber jetzt einfach an dich, äh, Hildegund, und, und an, dann auch an dich, Susanne, weitergeben, mit der Bitte mit zu bedenken, dass wir jetzt eigentlich schon fast beim Abschlussstatement sind, mhm. um zeitlich gut abrunden zu können. Genau, äh, danke Philipp. Ich finde auch, dass diese äh, Vereinzelung sozusagen, äh, dass, dass man da entgegenarbeiten muss. Und äh, ich finde eine, eine gute Strategie ist, zu, also wir, wir lieben alle den projektorientierten Unterricht. Äh, man kann auch äh, zum Beispiel ein EU-Projekt einreichen, da verdient man sogar ein bisschen Geld. Uh, erringt Ruhm, indem man uh, seine Expertise sozusagen uh, europaweit uh, uh, sichtbar macht und uh, uh, vergisst bei der, bei der Projektarbeit, vergisst man einfach dieses Konkurrenzdenken ein wenig, wenn wir alle zum Gemeinsamen uh, etwas beitragen wollen. Das wollte ich da dazu sagen. Uh, ist aber schon wieder Schlussrunde selber, oder? Bin ich ich würde lieber sagen, bring, sag noch alles, was dir wichtig ist, um das aufzurollen für dich, weil, ja, genau. Genau. Ich habe nämlich hier immer so einen, so einen Blick auf den Chat nebenbei und bin entzückt über die vielfältigen Statements, die hier kommen und freue mich schon sehr auf die Diskussion im Forum, die in den letzten beiden Jahren auch immer ganz, ganz super war. Und ich freue mich schon auf danach, um sozusagen mit Themen einzuschreiben auch nochmal. Wunderbar, wenn du mit uns im Forum dabei bist, um da weiter zu diskutieren. Das ist ganz toll. Danke dir für mein ist Seele. Interessant, ja. Susanne, bitte. Ich glaube, es funktioniert wieder am besten so genau. Genau. Also für, für mich ist wichtig das war ein bisschen bei der Ausführung von Philipp auch dabei, also es gibt trotz allem dieses demokratische Element am Internet, also auch gerade, wenn ich in, auch wenn meine Internetverbindung nicht so gut ist, obwohl ich in, in irgendwo in der Pampa lebe sozusagen, aber trotzdem es gibt mir ja auch so viele Möglichkeiten eben an, an Bildungsveranstaltungen, an allen möglichen Wissen teilzuhaben, ohne dass ich irgendwo hinfahre ja? also das ist, und und dieses Demokratisierungselement, wenn, wenn man Zugang zum Internet hat und, und lernwillig ist und lernhungrig hat, ist, dann gibt es da irrsinnig tolle Möglichkeiten, ja? die, die sich auch zeitlich flexibel gestalten lassen, mit den eigenen äh, Alltags, anderen Alltagsanforderungen äh, ab, äh, abzustimmen. Also das finde ich einfach nach wie vor so, so grandios, dass man das, die anderen Gefahren nicht unbedingt aus den Augen verlieren soll, aber das gibt es ja trotzdem noch immer, diese Möglichkeiten. Und für mich sind zwei Punkte in dem Zusammenhang noch wichtig. Also das eine ist, glaube ich, es kommt auch sehr viel auf unsere Einstellung darauf an, ob wir das als bedrohlich, als Konkurrenz, nur als Gefahr erleben oder eben auch die, die positiven Seiten sehen und ähm, wesentlicher, also es kommt darauf an, äh, was wir damit äh, machen und äh, Daraus machen. Ja? Also, natürlich auch mit den Gefahren umgehen und, und das, das bleibt uns nicht erspart, aber dazu muss man sich eben auch mit dem ganzen Digitalen einmal wirklich darauf einlassen und sich damit auseinandersetzen, dass man auch die Gefahren überhaupt sehen kann. Ja? Und da erlebe ich manchmal schon, also auch im Bildungsbereich, dass Leute nur die Gefahren sehen und sich deswegen gar nicht näher darauf einlassen wollen. Also, ich. Ich möchte wirklich sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, trotz all Gefahren. Und, äh, und ich wünsche es, dass es uns gelingt, das auch in der Erwachsenenbildung einfach ähm, ja, stärker zu nutzen. Und freue mich auch auf den Austausch im Forum. Dankeschön. Wunderbar, danke dir. Ja, Marianne. Ja, ich möchte also ganz. Äh, ja, dem, dem kollegialen Austausch auch wirklich das Wort reden, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das ganz, ganz wichtig und gut ist, sich mit anderen Trainerinnen auszutauschen und einfach wirklich so die, diese praktischen Beispiele voneinander zu lernen, weil man da unglaublich viel mitkriegt, weil doch die meisten selber sehr viel recherchieren und probieren und nachschauen und jede, jeder und jede entdeckt was anderes und man kommt da auf ganz viel Neues immer, also trotz dieser vermeintlichen, würde ich jetzt sogar sagen, Konkurrenz, die da oft äh, n, ja, bei, bei Selbstständigen natürlich größer ist als bei Angestellten, wir arbeiten ja mit Angestellten, äh, aber es ist oft im, im, im Hinterkopf sehr stark präsent. Ja. Ich, ich habe mein Material erstellt und die Betonung liegt auf mein. Und in Wirklichkeit haben viele andere ganz was Ähnliches entdeckt und ausprobiert. Und gemeinsam kommt man dann drauf, so wird es eigentlich, ja, das funktioniert besser und so weiter. Also, ich möchte dem wirklich äh, ganz stark das Wort reden. Ja? Also, Trainerinnen, tauscht es euch aus, da profitiert man unglaublich davon. Also was ja im, im, im Chat auch gekommen ist, dass das relativ schwierig ist. Ja. Also ich finde das gar nicht gefährlich. Oder ich finde es einfach, ja, ich möchte alle ermutigen, das zu tun, weil man ganz viel auch davon hat. Also ich möchte an der Stelle eben inhaltlich andocken und das nochmal unterstreichen. Ich glaube, es ist wirklich auf sehr Platz für sehr viele unterschiedliche Ausprägungen von Tätigkeiten als Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerin in der neuen digitalen EB, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt da sehr viel Unterschiedliches, was man machen kann. Es ist es ist nicht so sehr, glaube ich, nur die Konkurrenz, sondern tatsächlich auch ganz stark eben der Gewinn durch den Austausch und auch durch die Organisation, durch dieses sich Organisieren. Philipp, du hast das nochmal auf, auf einer anderen Ebene stark gemacht. Den Aspekt des sich Zusammenschließens und Sorgen dafür, dass man in einem selbstgesteuerten, selbstkontrollierten Raum äh, äh, unterwegs ist. Ja. Also ich denke, es ist eigentlich auch ein schöner Schlussgedanke ja, für diese erste, sage ich mal, Diskussion zu diesem Thema. Ich denke, da gibt es noch viel weiter zu besprechen. Ich ja. ähm, habe das jetzt aus dem Chat auch so wahrgenommen. Ja, da ist viel Neues, aber es ging ja auch noch gut weiter. Äh, möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Philipp, ich habe dich ein bisschen dein, dein Schlussplädoyer, nachträglich zum Schlussplädoyer erklärt. Möchtest du noch was ergänzen, was du passt? Okay, gut. Dann kann ich das tun, was ich sollte, nämlich auf die Zeit schauen und zum Abschluss kommen und schließe jetzt noch mit ein paar kleinen organisatorischen Dingen. Bitte, wenn Sie für diesen Talk äh, ganz speziell eine Teilnahmebestätigung brauchen, dann schreiben Sie bitte jetzt in den Chat TN für Teilnahmebestätigung. Einfach in den Chat nur TN schreiben, dann wissen wir, dass Sie für diesen Talk eine Teilnahmebestätigung brauchen. Das geht am leichtesten für die, die sich vorher schon angemeldet haben zu diesem Talk. Ähm, ähm, wir kümmern uns morgen oder spätestens am Montag darum, dass Sie die Bestätigungen auch bekommen. Sollte es in diesem Zusammenhang noch irgendwelche Fragen geben, dann bitte um ein Mail an webtalk.erwachsenenbildung.at. Die äh, E-Mail-Adresse ist da auf der Folie auch eingeblendet. Außerdem habe ich noch im Sinne unseres eigenen Lernens eine große Bitte an Sie. Bitte füllen Sie unser Online-Feedback aus. Wir haben diesmal das erste Mal einen Talk in dieser Größe mit der... Technologie Zoom durchgeführt. Ansonsten haben wir die großen Talks bisher nur mit Adobe Connect gemacht. Wir haben bestimmt noch viel zu lernen. Bitte teilen Sie uns das auch mit, indem Sie an unserem Online-Feedback teilnehmen. Sie sehen da auch eingeblendet den Kurzlink sz 10 Bitte dort einfach teilzunehmen. Die Aufzeichnung zum DigiTalk werden Sie morgen im Laufe des Tages schon sehen. Und während Sie jetzt vielleicht noch Ihr TN in den Chat schreiben, darf ich gleich noch hinweisen auf die kommenden Live-Talks in der Reihe DigiTalk von Erwachsenenbildung.at, die in diesem Fall auch Bestandteil unseres ÖB Plus sein werden. Und zwar gibt es einen Live-Talk zum Thema Sicherheit und Datenschutz, speziell in der Erwachsenenbildungspraxis am 26.03., also noch im März. Und den nächsten Live-Talk gibt es dann Mitte April am 16.04. zum Thema MOOCs als offene Bildungsressourcen nutzen. Das ist auch ein Ansatz, der noch wenig Verbreitung findet und für den wir gute Beispiele bringen wollen und den wir auch stark machen möchten, den wir für sehr nützlich halten, gerade für Bildungsmanager und Bildungsmanagerinnen. Und schließlich haben wir am 23. April noch einen äh, Live-Talk zum Thema Live-Video-Formate in der Erwachsenenbildung, wo wir äh, vorstellen, was man mit Webinar-Technologien machen kann, über das hinaus, was sie jetzt erlebt haben, also welche Formate gibt es da, was ist alles möglich und was... Äh, kann man da auch dann wirklich während des Talks gemeinsam live erleben. Gut, in diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen einen ganz, ganz schönen Abend und bedanke mich herzlich für den anregenden Chat, die vielen Kommentare, das Engagierte dabei sein. Ganz herzlichen Dank in die Runde der Diskutantinnen da hier am Podium, sage ich mal. Ich fand es sehr, sehr spannend, auch wenn ich persönlich den Eindruck äh, gewonnen habe, wir haben das Thema gerade einmal aufgemacht und nicht abgeschlossen. Aber diese Fragen, die wir da angesprochen haben, die werden wir ohnehin nicht so leicht beantworten können. Das gehören eher zu den Fragen, die man jetzt einmal leben muss. Ja, und neue Antworten werden sich im Weitergehen entwickeln, denke ich. Ähm, ich danke euch allen ganz herzlich und wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Oh, my God.